In diesem Video geht es um verschlossene Tore, um helles brutalen Sturz, um die Ankunft in Norwegen und um den ersten Stellplatz, den wir dort angefahren haben. Aber beginnen werden wir mit dem letzten Stellplatz, auf dem wir in Deutschland übernachtet haben. Ja, mit dem Ton klappt es bei uns auch nicht immer, wie in diesem Fall. Es gab hier ein unangenehmes Nebengeräusch, deswegen sagen wir euch lieber den Inhalt von dem Gespräch, das wir gerade führen. Wir berichten, dass wir in Flensburg stehen, dass wir einen kleinen Radausflug zum ADAC gemacht haben, weil wir die Nord-Norwegen-Karte gesucht haben, bzw. vermisst haben und haben dann nach der Radtour feststellen müssen, dass es gar keine Nordnorwegen gerade vom ADHC gibt. Und jetzt fahren wir über Dänemark Richtung Hirtshals und haben an einem schönen Stellplatz, an einem kostenlosen Stellplatz in Flensburg gestanden. Es gibt mehrere kostenlose Stellplätze in Flensburg, die teilweise sogar mit Pferd- und Entsorgung äh, zur Verfügung stehen. Und wir haben diesen Service genutzt. Fahren jetzt weiter, aber bringen vorher noch fachmännisch unsere ProBits Outbox an der Fensterscheibe an. Also, oben hier, ich gehe mal davon aus, es das heißt öffne hier. Da machen wir das auch. Dann haben wir hier schon. Ui das schaut ein kompliziert aus. Schaut sehr kompliziert. Hier ist eine ganz genaue Beschreibung, die sollte man sich halt vorher auch selber mal anschauen, oder? Was hältst du da davon? Ich lese grundsätzlich keine Beschreibung. Ja, also, dann wundere dich nicht und außerdem sollst du erstmal die Scheibe sauber machen. Willkommen, du Probitz! Ja, also... Also, das ist ganz einfach. Da ist eine Tasche dabei, da kann man die Probitz reinmachen. Wenn man nicht damit bezahlen will, dann wird nichts ausgelesen. Und hier haben wir zwei Teile. Das eine ist mit Klebstoff. Und dann haben wir hier die Probits Und die schiebt man da einfach rein. Und dann passt es. Und ich klebe die jetzt an die Scheibe. Und dann zahlen mir mit Probits, wenn was zu bezahlen ist. Es steht ausdrücklich dran, dass du die Scheibe noch sauber machen musst. Ist sauber? Naja, helle sauber wieder mal. <lacht> Land in dem Fall. Kurz hinter Flensburg befindet sich die deutsch-dänische Grenze, die wir als nächstes passieren mussten. Mehr als 350 Kilometer kamen wir dann auch in Hörzheiz an. Wir haben uns vorher nicht kundig gemacht, wie man nach Norwegen kommt, gingen davon aus, dass man das spontan erledigen kann. Es standen drei Fähren wohl laut Wegweiser zur Auswahl. Wir entschieden uns für die Color Line. Ein zentrales Terminal zum Buchen einer Fähre, haben wir nicht gefunden oder steht nicht zur Verfügung. So fuhren wir einfach zu einem Check-in-Schalter in der Hoffnung, da unser Ticket lösen zu können. Aber da war überhaupt nichts los. Es gab auch keine Möglichkeit, ein Ticket zu lösen. Und so machten wir das, was in dem Fall angeraten ist. Wir schauen im Internet nach fanden heraus, dass von der Koller line erst spät in der Nacht eine Fähre nach Norwegen fährt, während die Fjord-Line um 18 Uhr eine Fähre nach Norwegen schickt. Also erstellten wir kurzerhand ein Kundenkonto bei der Fjord-Line. Darüber hinaus beantragten wir noch die Mitgliedschaft im Fjord-Line-Club weil da gibt es nochmal 10% und buchen die Fährpassage für die 18 Uhr Schnellfähre. Diese einfache Fährpassage inklusive Gustl und zwei erwachsenen Personen hat übrigens 248 Euro gekostet. So, das hat alles wunderbar geklappt. Wir haben die Fähre sofort gefunden noch kurz einchecken. Wir waren nur kurz bei der Kolo allein. folgt nie! Er folgt nie! Ich sag halt an und schau nach. Nein, fährt er voll, aber voll weiter. Und dann stehen wir am Check-in und haben natürlich keinerlei like Fahrkarte. Nichts! Aber dafür? es war los. Ja, jetzt stehen wir auch am Check-in. Ja, aber jetzt haben wir gebucht. Und bei einer anderen Fähre, da sind wir gleich noch Mitglied geworden, wie heißt die Fähre? Fjordlein. Ja, genau. Und da fahren wir sogar mit der Schnellfähre. Also das wird richtig spannend. Und stellt euch an, denn die ist richtig schnell. In zwei, ein Viertelstunden sind wir da drüben. Oh, okay. Ja, es lohnt ja kaum zum Raussteigen, oder? <lacht> <lacht> Aber wisst ihr was? Hier in Dänemark, wir haben ja noch herrlichste Sonnenschein. Aber der Wind ist schon ein kleines bisschen frisch. Somit habe ich meine lange Hose jetzt schon mal rausgeholt. Ja, wir stehen in Hürzhals übrigens. Ja, genau, haben noch gar nicht gesagt. Nein. Nee. okay. Und wir freuen uns jetzt auf die Fährüberfahrt. Und jetzt kriegt er ein paar Eindrücke, wie man auf die Fähre fährt, wie man sich da äh, verhält. Und wir melden uns wieder oben aus der Fährkabine. Ja, genau. Und das kriegt ihr jetzt alles zu sehen, weil ihr das ja alle noch nie gesehen habt und auch selber zum Teil noch nie erlebt habt. Ja. Aber für, also für mich ist das jetzt wirklich das allererste Mal, dass ich auf eine Feiere fahre mit dem Wohnmobil. Ja, mhm. mit Gustl für mich auch. Ja. Die Fähre hatte allerdings Verspätung, so ging es dann endlich mit eineinhalb Stunden Verspätung los. Klar war nun, es wird eine Nachtankunft in Norwegen geben. Auf der Plattform ist ein kleiner Graben, vermutlich zum Abfließen von gegebenenfalls Wasser. In diesen Graben bin ich genau hineingestiegen und lag längs nach auf der Nase. Im Nachhinein sieht das alles sehr harmlos aus und ist auch zum Glück gut ausgegangen. Aber das hätte ganz schön schief gehen können. Wir haben danach auf jeden Fall alle Knochen weh getan. unterwegs das ist sogar im verletzten Zustand. Aus dem Wohnmobil aussteigen und der Länge nach hinfallen. Das kann sowas kann ja nur im Helle passieren. Ich glaube die Usi hat mich geschubst. <lacht> <lacht> so wird sein. 29.45 Uhr kamen wir dann in Christiansand in Norwegen an, wir mussten noch durch die Grenzkontrolle, denn wir verlassen ja die Europäische Union, allerdings Personenkontrollen sind nicht vorgesehen, denn Norwegen ist auch dem Schengener abkommen beigetreten. werden die Ursey freut sich schon. Weil wir natürlich nur begrenzte Mengen dabei haben. Das muss man halt ein bisschen sparsam sein. Aber wir sind jetzt in Norwegen. Jawohl, und die ersten Probleme gab es schon, wie wir runterkommen sind von der verspäteten Pferde natürlich, ja. Denn äh, die Problematik war, wir wussten nicht, wo stellen wir uns hin. Ja, wir haben, es ist nämlich schon dunkel draußen und durch das eben, dass die Fähre ja verspätet losgefahren ist, sind wir natürlich auch ziemlich verspätet hier wieder angekommen und den Parkplatz, den man uns empfohlen hat, den haben wir halt nicht gefunden, weil es dunkel war, aber ich glaube, jetzt stehen wir ganz gut. Was wir jetzt schon gesehen haben, sind wir hier direkt irgendwo an Marina. Ja, also die ProMobil App für Stellplätze, die kann ich getrost vergessen. Was mich genannt hat, war Park for Night, und zwar die Granis-Version, weil ich das Abo beendet hatte, nachdem ich ein paar Mal auf so nicht vorhandenen Plätzen gestanden bin. Und jetzt werde ich wohl das Abo vermutlich wieder aufleben lassen. Also würde ich schon sagen, das lohnt sich schon. <lacht> also bis jetzt hat es uns hier mal ein schönes Platz. Ach, was heißt schönes? Ich gehe davon aus, dass es schön ist. Ich es stehen zumindest jede Menge Wohnmobile da. Ja, es stehen auch Wohnmobile noch da, ja. Und wie es wirklich aussieht, werde man natürlich erst morgen früh sehen. Ja, also auf jeden Fall, wir haben jetzt einen schönen Abend und können uns entspannen. Und morgen melden wir uns wieder. Und oh, morgen beginnt so richtig unsere Reise durch Norwegen. Jawohl. Etwas frischer ist es schon, auch etwas ruhiger im Himmel. Aber guten Morgen alle Samen. Das heißt, guten Morgen alle zusammen. Ich habe nämlich schon ein bisschen geschaut, damit man wenigstens immer guten Tag und auf Wiedersehen und Danke sagen kann. Und es macht einen guten Eindruck, das Norwegen. Schaut ja. sehr schön aus. Ja. Und wir fahren jetzt an Südkap. Hier gibt schon mal Wasser, da können wir gleich Wasser nachfüllen. haben ja. wir Toilette sorgen können, wissen wir noch nicht. Also da habe ich jetzt nichts gefunden, aber wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es Sanitärhäusle hier. Ja, und also das ist jetzt schon mal ganz nett der Stellplatz. Mal schauen, was uns jetzt erwartet. Ja, also bis jetzt gefällt es uns natürlich gut. <lacht> aber wir waren ja noch nicht lang da. Nein, eine Nacht, aber die fängt schon mal ganz gut an und auch von der Temperatur. Es ist zwar der Thermometer zeigt 15 Grad an, geht aber keinen Wind und die Sonne scheint. Na, also. Absolut. Also äh, unser Start in den Norwegenurlaub ist hiermit zu Ende. Ja, aber wir stehen hier bei Sorge oder so ähnlich heißt es. Und genau heißt es, glaube ich, Polen oder so ähnlich. Ja, also nur wir kennen uns halt noch gar nicht aus. Nein, und auch mit der Aussprache haben wir noch so die Probleme. Also vielleicht können wir es blenden uns unter ein. Mal ja. schauen, was wir machen. Wir, wir würden uns <lacht> freuen, wenn ihr mit uns da jetzt weiterfahrt. Ja. ja und machen jetzt erstmal Schluss für heute und orientieren uns jetzt erstmal. Ja, genau. Und als nächstes werden wir vom... Südkap, denke ich, berichtet. Mal sehen, wenn alles klappt. Ja. ja, ja. Also bis dann. Ciao. Tschüss. In unserem nächsten Video zeigen wir euch das Südkap von Norwegen. Wir fahren dann weiter Richtung Stavanger, können bereits einige Erfahrungen mit euch teilen, was Stellplätze angeht und die Reise geht immer weiter Richtung Nordkap. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und würden uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Fahrt wieder dabei seid.